Ja, guck mal Ich hoffe, jetzt geht's mit der Lautstärke, dass es nicht zu laut ist. Scheiße. Da war ein eigener Fehler drin, deswegen... Dafür sind wir jetzt schon zu dritt, das sehe ich gerade. Wollen wir wieder einer? Also passt. Ja, aber jetzt haben wir Sound. Wenn es nicht zu laut ist, machen wir jetzt weiter. Oh, ich liebe es jetzt schon, wenn ich das alles für YouTube irgendwie noch zusammenschneiden will. Okay, also. Wo waren wir? Ich muss diese Pflanze da hinten. Also raus, direkt nach rechts in die Tür rein, und dann einmal die Schlaufe an einem Safepunkt vorbei. Oh, hat sich jemand beobachtet. Ich glaube, da ist jemand weg, deswegen... Tja. Achso, ist okay, ne? Ist, ist, ist gut. Oh, ich bin richtig, ja. Warte mal, hier ist natürlich noch nicht betreten. Nein, nice, ist ein Dolch. Okay. Hier ist eine Inschrift: Ein Tiger im Glanz des blauen und gelben Lichts. ganz blauen und gelben Lichts schon wieder ein Rätsel yay. ich mache Pflanze zuerst prioritäten setzen so äh, ja ich bin dumm ich habe keine audio weil ich es ausgesteckt habe ich dachte vielleicht übernimmt er das so <lacht> moment ich höre schon eklige sounds wie ich schon selber hören hier. Das ist nix. Ich kann mir vorstellen, wenn ich die Pflanze gemacht habe, dass der da runterkommt. Ja, ich, ich, ich traue dem Spiel so weit, dass wenn ich da rauslaufe, dass ich direkt auch sterbe wegen dem Gift. Ah, ich weiß auf Grün stellen. Ich will mal gucken, was passiert, wenn ich auf Grün gehe. Ja, das Tentakelvieh kenne ich jetzt nicht zufälligerweise. Mal gucken, was passiert. Oh. Das wären meine Heilpflanzen gewesen. Ich habe gerade vier komplette Live-Pflanzen kaputt gemacht. Die wären vielleicht nützlich gewesen, wenn ich mal wieder verkacke. Aber nein. Ja, direkt zwei, ne? Ne, nö. nö. dachte mir gerade so das ist weg das ist okay aber nee ich finde es ist ein bisschen uncool dass ich gerade meine Heilung kaputt gemacht habe dass es das überhaupt geht das ist voll assi die brauche ich wahrscheinlich später erst Items. Sechs Items, okay. Äh. Wo ist denn diese Scheiß? Da. Das Problem ist jetzt, ich weiß nicht, was mir das gebracht hat. Ich habe jetzt eine Maske und ich habe keine Ahnung, was ich mit der Maske anfangen kann. Also ich muss ja trotzdem irgendeinen Guide offen haben, wie es weitergeht. 1. Komplett Lösung. <lacht> so, mit Jill Valentine. Genau, wir nehmen die einfache Methode. Also wir haben Gewehr, Chemikalien und Hundepfeife. Kaputtes Gewehr und Rüstungsschlüssel. Brauche ich dieses kaputte Gewehr dann? Brauche ich nicht. Okay, da hätte ich meinen Raum safen können, habe ich aber nicht gemacht. Okay, Rüstungsschlüssel ist erledigt. Jetzt habe ich nur noch einen Block voll Werbung und ich würde eigentlich gerne auf die nächste Seite da unten. Granatwerfer und erste Todesmaske. Ich kann noch einen gelben Edelstein finden schon mal. Kriege ich den am Anfang schon? Oder kurz? Ja. Guide lesen. Richtig gut. Also, war mal kurz. Eingangshalle Flurkern auf Dietrich Gemälde. Habe ich alles gemacht. Blauen Steine gemacht. Buch der Verfluchungen habe ich geholt. Den Schwertschlüssel habe ich. Kachelflur, Chemikalien, Badezimmer, Gewehr haben wir gemacht. Flurholzboden, Speicherraum, Traubschiff, Künstler, Arbeitszimmer, Hundepfeife habe ich, Feuerwehrzeug habe ich. Okay, Gewehrrüstungsschlüssel habe ich gemacht. Das heißt, wir sind schon mal so weit, wie ich kann auf dem Guide auf der ersten Seite. Das ist kein gutes Zeichen, dass ich erst eine Seite habe von neun. Äh, von zehn Seiten. Ups. Äh, <lacht> Bei der Tiger Tigerbüste kann ich später den blauen Edelstein auch reinschmeißen. Das mache ich dann später. Dieso. Okay, ich weiß nicht, wieso das so ist, aber anscheinend, ich habe hier die Lösung, wie ich das Schiebepuzzle lösen muss. Ja, normalerweise bin ich um 9 bis 10 fertig, spätestens. Dann komme ich noch DBD spielen. Wie eigentlich immer. Gestern habe ich Pokémon gestreamt, da war ich zu müde um 12, um noch zu rüberkommen. Genau, heute ist ja Samstag. Also theoretisch könnte ich Toast streamen, aber nee. Jetzt kommt so, oh, heute ist Samstag, fuck, ich müsste schon ganz ganze Zeit woanders sein, ciao. Na ja, gut. Ich wollte um 11 auch schlafen gehen, aber ich habe dann mit Jimmy noch ein bisschen Pokémon gespielt. Dachte so, ja, komm. Machen wir noch ein, zwei Kämpfe. Und dann war 12. Hast du auch schon geschafft? Okay, ich würde eigentlich sehr gerne wissen, was passiert, wenn ich hier verkacke. Wir gehen kurz speichern. Es ist echt cool. Aber ich check nicht, wieso man auf die Lösung kommt. Ich habe die Lösung hier. Spieltipps gibt dir halt nicht an, wie man auf die Lösung kommt. Hier steht einfach, das Rätsel ist so. Fertig. Das ist ein bisschen schade. Ich hätte gern gewusst, gewusst wieso das so ist. Aber nein. Ja, das ist ein bisschen... Also, irgendwo gibt es sicher eine Notiz. Es gibt in diesem ganzen Haus... Äh, ja, kann ich, aber dann muss ich wieder suchen, weil... Wo ich bin. Ich habe es mit IGN gemacht bis jetzt. Und IGN hat gute Hinweise gegeben. Aber IGN geht auf einen 100% Run. Also äh, Platin-Trophäen farmen. Und das ist ein ganz anderer Guide. Weil für einen Platin-Trophäen-Run muss man die Kiste füllen. Also 100% Items. Oh, ich will nicht alle Items. Okay, ich, soll, ich darf nicht mehr so viel speichern. Ich habe fast keine Schriftrollen mehr. Das, das letzte Mal jetzt mal für den Anfang. Erst wenn ich wieder Selfie-Progress gemacht habe oder vielleicht Tintenschriften bekommen habe, dann speichere ich nochmal. Ich nehme das mal auch nicht mit, damit ich mehr Platz habe im Inventar. Nee, eben, das ganze Speichern ist auf diese Tintenfässer, also auf diese Schriftbänder limitiert und man kann nur an diesen Schrift-, an diesen Schreibmaschinen speichern, wenn man so eine Schrift-Tintenrolle dabei hat. Und die findet man halt nur begrenzt. Aber wahrscheinlich gibt es. Diese alten Spiele haben meistens so Hilfscheats drin. Dead Space konnte man das auch machen. Ich konnte Energieknoten cheaten. Für einen Trophäenrun. Ist ein bisschen einfacher. Aber das muss man dann selbst wissen, ob man das machen will natürlich. Weil es macht es sehr viel einfacher. hier dem, der meinen Schlaf stört, das Schalter. Ja. Oh. Okay, die Dame ist gedamaged. Schauen, ob das Gift schon weg ist. Ja, sie hat eine Maske anziehen müssen. Stimmt. Okay, also. da wird das geklärt. Ich vermute mal, ich google das nochmal kurz. Resident Evil 1. Uh, Armor Room. Puzzle. Perfekt. Guck mal an. Der Fan, dem gibt sogar die Hilfe dazu. Aber wahrscheinlich gibt es einfach irgendwo... Es steht halt nicht mal, wo ich die Lösung finden kann. Ich weiß nicht, ob das ein Try and Error Versuch ist hier drin, aber... Ich vermute mal, irgendwo wird es noch sein. Also, wir machen auf jeden Fall oben rechts, muss ich drücken. dann unten links und dann unten rechts und wenn ich den jetzt drücke okay, ich habe die lösung gesehen Nein, nein, nein, warte mal kurz. Ich dachte gerade, das ist die Lösung, dass ich von links nach rechts den Schildern nachgehen muss. Aber der Typ oben rechts ist das zweite im Bild. Der axt -Dude ist gar nicht drin. Unten links. Und Schild ist es... Okay, ich, egal. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Wir lassen es mal, ich nehme das Kästchen mit. Es muss einen Weg geben. Das sind Schalter. Ja, drücken wir doch mal. Ach so, okay. Lol, what? Okay, also das ist der erste, der hat geklappt. So, dann war's der. Nein, nicht nochmal. Okay. Gibt es hier auch eine Reihenfolge? Mache ich mache dich bitte. Das war so nicht. Anscheinend sind sie gescheitert. Ich finde das so schön. Sonnenlicht weckt mich. Sonnenlicht weckt mich. Ja gut, dann steht immer noch Sonnenlicht weckt mich. Eigentlich sollte das ja immer noch dasselbe stehen. So, das heißt zuerst das Herz. Nein, nicht noch nochmal. Nur das Herz, okay. Anscheinend sind sie gescheitert. Ja, geil. Mega geil. Sieht schon geil aus, die Maske, ne? Oh nein, oh nein. Ich weiß, ja, ich weiß, was das wird. Unten im Verlies waren vier Schriftreihen, das Gesicht ohne Mund, das Gesicht ohne Augen und so weiter. So. Wenn wir alle vier haben, öffnen wir den Sarg. Momentan sieht es aus, als würden wir uns genau auf diesen Sarg einlassen. Ja, das... Ich habe da schon das Necronomicon gefunden da unten. Wo will das, dass ich hingehe? Ah, ich glaube, ich weiß wo. Ja, natürlich. Also wir werden ja hingerufen, äh, dass, wir Re dass wir einen Auftrag kriegen, weil sich da irgendwelche Leute halt nicht melden, nachdem sie da waren. Und zwei unserer Einheiten sind schon gestorben. Also, von daher, easy. Würde ich auch zuerst mal machen, dass ich. Also, ich weiß nicht, ob es einen Sarg aufmacht. Es ist nur halt so mega subtil. In dem Raum mit dem Sarg sind vier Rätsel. Man kann diesen Lord damit wegnehmen. Wo war das? Hier. Wenn alle vier so ihren Platz finden, erwacht die Macht des Bösen. Ja, ich glaube, du musst den Chat verschwinden lassen, damit es funktioniert. Tablet ist echt nicht so geil mit Twitch momentan. sechs Wow. Ach so. Mo. Ich kann nicht auf Discord rein. Ne? Hier irgendwo muss ich einen Angelhaken gekriegt haben. Hast du jetzt einen Donner gehört, den ich vorhin gemeint habe? Gut, war das jetzt hier drin? Ich weiß nicht mehr. Okay, ich brauche den Raum mit dem Angelhaken nochmal. ist schon ein bisschen eklig. Ich will den Schalter nicht drücken, aber ich kann den Schalter mit drücken. Okay. Muss ich jetzt das Präparat hinmachen? Ja, das ist eben das Problem. das stirbt es sehr schnell. Und hier waren die Köder. Die zwei waren verwechselt, deswegen. Den Angelhaken habe ich ja schon. Da liegt im Inventar. Okay, ich nehme sie nochmal weg. Sieht mal nix. Hier sind doch die Köder. Das heißt, dieser dumme Bienenköder muss auch dahin. Und dann muss hier das Präparat hin. Okay, anscheinend muss ich den Köder mit einem Haken ausstatten. Alter, die sind wirklich Was ist denn das für ein Spiel, Mann? Ja, deswegen spiele ich es mit Guide. Es ist mir zu blöd, alles rauszusuchen. Ja, ich gebe vorhin auf, bevor ich verzweifle. Da habe ich keine Lust drauf. Ich habe das mal bei Grim Fandango gehabt, dass ich zwei Stunden lang da hocke. Da habe ich keine Lust drauf. Weil es macht auch keinen Spaß. Also mir persönlich nicht, wenn ich da zwei Stunden lang hinhocke. Nur um nicht herauszufinden, was ich machen muss. Muss ich jetzt ehrlich ganz mal so sagen. Da höre ich lieber vorhin auf. Weil das macht für mich nur das Spiel noch mehr kaputt. Weil das Spiel selbst ist ja nicht schlecht in dem Sinn. Aber wenn ich danach zwei Stunden an einem Rätsel hocke und nicht weiterkomme, dann kackt es mich so an, dass ich keinen Bock auf das Spiel habe. Und das will ich nicht. Weil dann habe ich jetzt 14 Teile gekauft, für das ich nach Teil 1 schon keinen Bock mehr habe. Obwohl Teil 1 eigentlich der rätsellastigste ist. Ja, siehst du mal. Es macht halt Sinn. Ich habe nicht daran gedacht, dass ich diesen blöden Haken von ihr habe. Also, ob das so einen Unterschied macht, dass da diese Haken dranhängen. Also, ich habe das Ding vorhin schon aufgehängt und so und jetzt fliegt das einfach rum. Also, wenn ich jetzt auch noch gegen Wespen kämpfe, dann. Ja, okay, Insekten hast du, aber Spinnen sind okay, ne? Alles klar. Es wäre ratsam, wenn Richard überleben würde. Okay, der Dude ist tot. Ich kriege das automatische Gewehr nicht. Das heißt, ich habe keine MG in diesem Spielstand. <lacht> nice. Ich werde doch zu langsam. Ich hätte nicht gedacht, dass es getimed ist. Egal, ich komme jetzt so klar. Ähm, Spinnen sind auch eklig, ich weiß. Sage ich ja. Insekten gehen voll klar, viele. Es gibt schon eklige. Aber Spinnen sind. Es gibt auch nicht eklige Spinnen, aber... So eine 10 Meter Spinne danach hier. Ich meine, das ist Resident Evil möglich. Ich werde so eine 3 Meter Boss-Spinne hier rumbräunt. Schmetterlinge, okay. Ja, okay, von Namen angeschaut sind die schon eklig. <lacht> Eigentlich. Ich speichere immer noch nicht. Okay, wo muss ich jetzt hin? Jetzt geht ihr durch den Flur, ersten OG-Speicherraum Osten in den dunklen Flur und dann im Süden. Ah, hier habe ich meine One-Way jetzt eingezeichnet. Oh, warte mal. Ah, hier komme ich nicht raus. Ähm also ich muss einmal komplett im Kreis laufen. <lacht> Die hat aber schöne Farben. Okay, Richard, habe ich verkackt, das können wir schon mal vergessen. Danach geht er in die nächste, in den folgenden Gang. Ja, ich kann gucken, das ist doch kein Problem. <lacht> Kleines, ah, ich weiß, wo das ist. Ja, okay. Ich muss nach links wieder. Ich will den Zombie, den ihr besitigt. Okay, das ist dann schon der Teil. Ja, ein MG wäre jetzt schon geil gewesen. Eigentlich. Aber naja. Ich und Zeit-Events. Das ist eine Liebe. Auf jeden Fall. Das Esszimmer ist doch hier unten, meinte ich. Ich muss noch in die Küche. ich die Map mit der Küche wieder frei habe. Das ist eine sehr gute Idee, tatsächlich. Ach so, okay. Das ist sogar ein gutes Stichwort, weil genau da muss ich hin. Also, ja, also die Idee ist besser als alles, was ich machen würde momentan gerade. Und es wäre in Theorie eine Möglichkeit, dass es die Sinn macht in diesen Spielen. Ja, ich finde, du sollst Resident Evil weiterspielen. Ich gucke nur noch zu. <lacht>